In Trania, das Zentrum des Centovalli, ist seit zwei Jahren zu einem Treffpunkt für Zeichnerinnen und Zeichner geworden. Die Casa Miravalle ist ein Altstadthaus in Intrania. Es steht in einer Reihe weiterer Altstadthäuser am Rande des Dorfkerns. Hier arbeiten wir oder treffen uns für die Zeichenkurse in der Umgebung. Von seinen zwei Balkonen blickt man gegen Süden auf die gegenüberliegende Talseite des Centovalli. Für gewöhnlich treffen wir uns im Haus, für die Einführungen in die Themen und Techniken der Kursleiterinnen und Kursleiter und arbeiten anschließend im Dorf oder in der nahen Umgebung. Zu den Treffen gehören Führungen im Dorf und Wanderungen in unser Nonetal, Centovalli und Tempe de Monte. In zwei Stunden erreicht man in einem gemütlichen Spaziergang der Melezza und Maccha entlang Locarno. Die Piazza in Trania die vielen Gassen und die Natur in der Umgebung bieten unzählige Motive für die Zeichnerinnen und Zeichner. Das Dorf ist mit der gentovali bahn und dem Postauto ins onsonone von Locarno aus in 20 Minuten erreichbar. Wir freuen uns, wenn dich das Projekt fasziniert und wir dich als Gast begrüßen dürfen und du uns mit einem Beitrag unterstützt.